Welche Phasen gehen Beziehungen durch? Darüber gibt es viele Untersuchungen und unterschiedliche Auflistungen. Aber keine, ich betone, keine einzige dieser Listen ist korrekt. Das hat zwei Gründe und birgt zusätzlich eine Gefahr für Ihre Beziehung. Erstens, ja, wenn man genügend Paare weltweit beobachtet, über einen längeren Zeitraum befragt, dann stellen sich verschiedene Phasen als allgemeiner Durchschnitt ein. Wenn man dann nach Kulturen aufteilt, werden die Phasen etwas unterschiedlicher. Wenn man weiter aufteilt nach Kriterien, wie lang das Paar sich schon vorher kannte, ob es eine vermittelte Ehe war und und und und und, dann kommt jedes Mal ein etwas anderes Resultat heraus. Natürlich kann man immer weiter die Unterschiede in der Lebenssituation der untersuchten Paare spezifizieren und die Ergebnisse werden immer einheitlicher. Bis man schließlich zu einzigartigen ihrer Partnerbeziehung kommt. <lacht> Tja, die hat noch niemand untersucht. <lacht> Zweitens, wie kann man vorhersagen, wie die Phasen ihrer Beziehung sein werden? wenn man nicht weiß, wie sie beide sich verhalten werden. Wenn sie beide liebevoll miteinander umgehen, wird ihre Verliebtheitsphase ewig dauern. Wenn sie nachlässig miteinander umgehen, wird ihre Beziehungsphase insgesamt eine nur sehr kurze Dauer haben. Drittens, und das ist die Gefahr, vor der ich Sie warnen möchte, auch wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind, vergleichen Sie ganz automatisch die beschriebenen Phasen in den Berichten mit Ihrem eigenen Erleben. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass Sie die Abnahme in der Zuneigung zwischen Ihnen und Ihrem Partner darauf zurückführen, dass geschrieben steht, nach so und so vielen Monaten endet die Verliebtheit. Dann das als naturgegeben nehmen, statt zu erkennen, was es tatsächlich ist, nämlich ihre beider fehlende Bereitschaft, sich weiterhin füreinander einzusetzen. Dann entsteht die Gefahr, dass sie sich zurücklehnen sie sich und sagen sich, ja, das ist nun mal so. Da kann man nichts ändern, statt die Abnahme der gegenseitigen Liebesbezeugungen als Anlass zu nehmen, sich wieder mehr für ihr gegenseitiges Wohl einzusetzen. Deshalb kann das Lesen von soziologischen Erkenntnissen über Phasen in Beziehungen für Sie schädlich sein. Die Untersuchungen der Phasen in Beziehungen sind interessant, besonders für Soziologen. Und Sie geben den Durchschnitt der Beziehungsverläufe der untersuchten Paare wieder. Aber Sie sind immer falsch für Ihre Beziehung.